So, lassen wir den zweiten auch gleich mal raus Und jetzt müssen wir mal gucken, was Der Gigant Spinosaurus, das passt bei dem Vom Bestand her Und beim Kriechton. Christ also beim Kriechton, ja, ist der Bestand zu hoch. Das ist überfüllt. Äh, Soziale Gruppe 1 bis 5. Okay, das heißt, wir könnten eigentlich. Ähm, wie viele haben wir denn davon überhaupt? Wir haben nur die beiden hier, ne? Der kann aber auch, glaube ich, alleine, oder? Ja. Der könnte alleine. Ähm, ich überlege gerade, ob ich beim Giganto vielleicht noch welche rausschmeiße. Die brauchen 4 bis 10. Dann haben wir 5. Das heißt, wenn wir, einen, wenn wir ihn hier rausschmeißen. Den letzten. Dann sollte das halbwegs wieder passen. Dann sollte es also vom Bestand her zumindest ähm, passen und jetzt sollten eigentlich auch mehr und mehr Besucher in den Park strömen. Ja 27% mh, wird langsam. Gucken wir mal in die Forschung kurz rein. Gebäude Upgrades. Kostet uns 744.000. Ja das machen wir doch. Schalten wir direkt mal. Und hier die 5 Millionen für die Brutschildversicherung 2.0 geben wir ähm, auch einfach mal aus, damit wir es einfach mal freischalten. Ich meine, das Geld haben wir. Jetzt haben wir es aktuell. Ja, und die neuen machen sich hier gleich äh, bemerkbar. Hier, die Gyrosphäre kann gerade nicht weiter. Weil gerade die beiden hier den Weg versperren Gut, aber wir haben schon wieder keinen Strom Darum sollte ich mich vielleicht eher kümmern Als irgendwelche Fotos zu machen Starten wir das mittlere Kraftwerk hier mal neu So, hier haben wir noch den betäubten Dino Den können wir dann auch ähm, Auswählen und jetzt verkaufen muss eingesammelt werden. In der Hoffnung Ähm dass das jetzt hier den Gigantospinosaurus. ja, okay, die freuen sich jetzt, wieder, der Bestand passt. Und dann haben wir noch den Krichton, der sagt natürlich immer noch, dass ein bisschen überfüllt ist, aber wir holen ja gerade einen ab und verkaufen den. Das heißt, wir sollten dann eigentlich keine Überfüllung mehr haben. Hoffe ich zumindest. Ja, jetzt sagt er, jetzt ist er wieder zufrieden. Sehr schön. Okay, also das Gehege hier ist jetzt voll. Ähm, ich denke mal, ich werde die Kriechtons nochmal irgendwie verkaufen. Ähm, weil wir haben hier 4 bis 16 idealer Bestand. Und Beim Kriechton ist es äh, 0 bis 8. Also, ähm, wenn wir die beiden verkaufen, darf er nochmal was anderes uns reinholen. Mal gucken, was wir denn da noch so haben. so ein bisschen Besucher noch mal zusätzlich anzieht. Haben wir schon Stegosaurier? Nee, haben wir noch nicht. Idealer Bestand 5 bis 19. Soziale Gruppe 5 bis 19 ist ein bisschen zu viel. Den Sinoceratops haben wir noch gar nicht gehabt bisher. Okay. Zumindest hier noch nicht. Ich den niger den könnten wir uns hier mal reinholen. Ähm, verändern wir das den die DNA nochmal ein bisschen. Also setzen wir einfach mal wieder zurück. Wobei, eigentlich ist es jetzt auch egal. Ja, wir brüten einfach mal aus. Ähm, holen uns davon mal zwei. Und ähm, dann werden wir jetzt die beiden hier mal betäuben und verkaufen. Und dann könnten wir eigentlich noch... Wir haben Arbeit, die interessant für Sie sein könnte. Uh, oh, Produktverkauf, Velociraptor. Ja, dann züchten wir einen Velociraptor uns doch mal hier ran, oder? Unten bei den Fleischfressern, ich meine, so ein Velociraptor hat schon was. Ähm so, wo haben wir den Velociraptor? Da. Alle Genome wieder zurücksetzen. Ähm, Soziale Gruppe 2 bis 6. Könnten eigentlich mal drei züchten. Dann verkaufen wir einfach einen davon. Und gucken mal, wie sie sich im Gehege so machen. Notfalls verkaufen wir die Dylos einfach. Wenn die sich nicht vertragen, die ganzen. Den verkaufen wir. Und den verkaufen wir auch, die beiden. Die Toiletten sind voll. Dann sollten wir da auch noch mal wieder ein bisschen ein kleines Upgrade reinpacken. So, kleiner Laden ist noch nicht voll. das Restaurant ist voll. Dann erhöhen wir da die Kapazität auch mal wieder ein wenig. Ja, für 26 können wir es glaube ich ganz gut verkaufen. Auch wenn wir da noch ein bisschen Minus machen, aber ähm, das wird schon noch wieder ins Plus gehen. So. Der Niger-Saurus ist fertig. Einmal ausgebrütet, können wir wieder rausholen. Oh, das kleine, so ein kleines Schnabeltier. Sieht ganz putzig aus mit seinem langen Schnabel da vorne. Ja, ja, erstmal schön brüllen, ne? Zweite ist auch da. Das heißt, können wir auch direkt mal freilassen. Und ähm, ja, er ist im Moment noch einsam, aber sein Freund kommt ja jetzt gerade. Na, da hinten ist er. Und dann fühlen sich die beiden hier bestimmt gleich wohl. Ja, ja, ist zufrieden. Sehr gut. Na, unser kleines Kraftwerk hat schon wieder keinen Strom. So, der erste Velociraptor ist fertig, den lassen wir nochmal direkt frei. Da kommt er. Oh oh, das gibt Ärger. Aber, der wird verkauft. Nein, doch, du wirst verkauft. Noch um her. Der Dilo ist gar nicht so happy. Jetzt kämpfen die beiden auch. Oh, Na, da hat der Helikopter nicht getroffen. Sollte der Helikopter mal treffen? weil also die Treffsicherheit ein bisschen erhöhen. Na, ah, ich glaube, ich höre die Treffsicherheit von dem Helikopter mal ein bisschen von dem ACU-Team. Äh, da können wir nämlich Verbesserungen kaufen, und zwar hier die Treffsicherheit. Machen wir vielleicht nochmal... Gleich mal doppelt. So, ACU-Planung nochmal und äh, Nachladtempo holen wir uns auch nochmal mit dazu und dann ja, planning. So. Er jetzt betäubt, der Raptor? Ja, jetzt haben sie ihn endlich getroffen. So, und den verkaufen wir dann direkt. Und die anderen beiden lassen wir jetzt einfach mal frei. Und hoffen, und hoffen, dass die Dylos sich äh, mit denen vertragen. Schauen wir einfach mal, was passiert. Das ist auf Futtersuche direkt. Ja, der hat Bock auf die Gäste. Der würde die gerne wegsnacken, glaube ich. Aber sozial sieht es ganz gut aus. Vom Bestand her ist es auch okay. Was sagen die Didos gut dazu? Gute sollte aber eigentlich auch passen. Vielleicht vertragen sie sich hier gleich wieder. Dann warum sollte man nicht mehr Fleischfresser in einem Gehege haben können oder halten können? Naja, wenn nicht, dann stirbt halt irgendwer. Das wird schon gut gehen. Und wenn einer stirbt, dann müssen wir halt äh, uns was einfallen lassen. Aber wenn wir irgendwann aufhören, okay. Wir haben zumindest aufgehört zu streiten. Ähm, so, behandeln. Bestätigt. Kein Problem. Einverstanden. ...aufgabe erhalten. Ich glaube... Hm. Sie und ich sind ein tolles Team. Ich zeige Ihnen die Aufträge. Sie schließen sie ab. Oh, okay. Jeder gewinnt. Also, ich mein, wie sieht's aus? Sollen wir einen weiteren Sieg einfahren? Erlauben Sie einem Suchomimus, einen Gigantus Minosaurus, im Kampf zu töten? Ähm, nein... Die müsste ich züchten und ah, das wäre ein bisschen aufwendig. Der Baryonyx, der hat einfach so, oh, ich, ich schlaf einfach ein bisschen, ich schlaf einfach und lasse das so ein bisschen über mich ergehen. Ähm, ich glaube aber, dass mit den Raptoren und so, das passt jetzt hier auch. Ähm, schauen wir einfach mal. Die werden jetzt einfach behandelt, kriegen jetzt ihre Spritze da initiiert. und... Ähm, dann sollte das doch auch soweit passen. Und dann vertragen sie sich bestimmt hier auch auf Dauer. Da bin ich fest von überzeugt. Und es bringt halt neue Besucher in den Park. Ne? 561, da sollten wir vielleicht dann auch nochmal ein bisschen Personal aufstocken. Grundsätzlich. Das Restaurant ist dann schon ganz gut besucht. Souvenirladen sieht gut aus. Fastfood-Restaurant. Sehr wenig Gäste. Da können wir dann auch hier ein bisschen was rausnehmen an Personal. Wir ein bisschen Gewinn machen hier grundsätzlich. Unser mittleres Kraftwerk ist ausgefallen. Ähm Sorgen wir doch mal für, dass es wieder äh, hochgefahren wird. Was ich mir überlegt habe, wir könnten eigentlich auch nochmal ein großes Kraftwerk bauen. Und zwar ähm, hier hin. Haben wir zumindest, selbst wenn der Strom mal ausfällt, immer noch ein bisschen Sicherheit äh, und können dann entspannt reagieren auf eventuelle Reparaturen. Ich glaube, es ist ein bisschen besser, ähm, als so komplett abhängig zu sein von dem Strom. Dann führen wir den Weg mal hier lang und hier in die Ecke ran. Und dann können wir den Weg hier, also das ist neue Kraftwerk, dann auch so miteinander verbinden. Restaurant sieht auch noch gut aus, die Toiletten hier. ja, hat keinen Strom, okay. Deswegen brauchen wir das große Kraftwerk, ich glaube jetzt versteht ihr es besser, warum wir es brauchen. Wird aber gerade noch gebaut, also das sollte, sollte auch passen. Die Toilette hier wird fast gar nicht mehr besucht, also wundert mich aber auch nicht. Auch wenn wir da vorhin noch einen extrem hohen Bedarf hatten. So, die Raptoren, der, die Biomics und so, die sind hier alle ganz gut drauf. Auch wenn jetzt hier so ein bisschen die Virosphäre ähm, kaputt macht. Mach. Ja, ich habe einen Verdacht. Okay. Dann schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall noch mal bei den anderen Aufträgen ein bisschen Gas geben, damit wir einen besseren Ruf äh, erreichen. Ja, die beiden kämpfen hier schon wieder. Über zwei, die miteinander kämpfen. Everybody was go fighting. So. Ja, ich glaube, das wird auf Dauer hier nicht, äh, nicht gut gehen. Vielleicht brauchen wir einfach noch mal ein bisschen weitere, äh, Essensmöglichkeiten für, für die, äh, für unsere Fleischfresser hier. Ich mein. Könnte ja vielleicht sein, dass die sich ums Essen streiten. Oh, hier ist einer tot. Ups. Der Dilo ist auf jeden Fall tot und wird jetzt gerade gefressen. Ja. Nee, Moment. Hat er gerade sein Kollege ihn gefressen? Okay. Transportieren wir mal den ersten Dino hier ab, den Toten, den wir hier haben. Soweit mu es musste ja irgendwann passieren. Gut, wir sollten uns nochmal um neue Aufträge kümmern. Gerade hier um das Marketing an sich. kürzlich gute Arbeit geleistet. Brüten Sie einen Pentaceratops aus und lassen Sie mit einer Dinosaurierbewertung von mindestens 128 frei. Das sollten wir doch hinkriegen. Äh, müssen wir mal gucken. Wie sieht es hier aus? Der Bestand ist gut. Ich glaube aber, dass der Dracorex äh, ja ja der könnte ein bisschen Probleme machen. Pentaceratops. Muss mal gucken, wie viel der Pentaceratops ähm, mit wie vielen, also wie viel der braucht. Das ideale Bestand 3 bis 9. Ja, okay. Das ist schon wieder fast ein eigenes. Das ist schon wieder fast ein eigenes Gehege, um ehrlich zu sein.